Ich bin im Prinzip ganz gut für ein Engage. Ähm den leite ich ein, kill, ne, also nehme so viel wie möglich mit. Mit Unterstützung und gehe dann raus, weil ich keine Leben mehr habe. Jo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Ähm wen nehme ich? Du bist ein Beschützer, Nahkampf magisch. Du bist ein Nahkampf physischer Krieger, Guan Yu. Ne, ich will mal Wukong ausprobieren. Ja, ähm, da wir ja schon einen MOBA auf unserem Kanal so behandeln, <lacht> League of Legends, ähm, hab ich mir gedacht, ja, dieses geile Spiel hier geht jetzt auch endlich für Apple und deshalb spiele ich das jetzt. Ähm, vorerst noch so zu sagen wäre vielleicht, dass ich trotzdem nicht gerade gut bin, obwohl ich in League of Legends schon gespielt habe. In League of Legends bin ich im Moment auch ziemlich scheiße, weil ich es schon seit einer ganzen Weile nicht mehr gespielt habe. Deswegen äh, verzeiht mir bitte, wenn ich jetzt nicht der geilste Ficker in dem ganzen Game bin. Genau. Ähm, ansonsten seht ihr hier gerade, wen wir spielen. Äh, ja. So, los geht's. Ich muss meine Maus richtig einstellen. Was geht schief mit dem Spiel? So, ähm, das hier ist die Base. Und wir laufen jetzt mal los. Eigentlich läuft das Spiel ein bisschen flüssiger, wenn ich aufnehme. Das, äh, wundert mich hier gerade ein bisschen, was das soll. Egal, was sind denn unsere Fähigkeiten? Magische Keule, mh. Äh, nimmt länger an. Wukong, äh, schlägt sich mit anderen... So, verwandelt sich in ein Adlertier. Okay. So, ähm, okay, es läuft nicht wirklich flüssiger. Wäre schön gewesen. Naja, ähm, wir haben jetzt ein bisschen was vom Spiel verpasst, Minute, aber ich hoffe einfach mal, dass das Ding nichts ausmacht. So, wie wechsle ich denn... Ah. Okay, das ist interessant. So kann ich mir angucken, wie ich mit dem kämpfen sollte. Äh, aber erstmal müssen wir weg, weil wir haben noch 60 leben. Das ist auf jeden Fall top. GG. Teleport. Undefin... Alles klar, ich kann mich also teleportieren. Ah, das ist geil. Ich wollte aber eigentlich back, mein Lieber. So, äh, falls ihr jetzt schon mal League of Legends gespielt habt oder ein Video von uns gesehen habt oder so, dann wisst ihr ungefähr, wie so ein MOBA funktioniert. Hier in dem Spielmodus gibt es gerade nur eine Lane, wie man sieht. Ups, und... Der Rest ist Jungle, links und rechts. Da gibt es verschiedene Monster. Hier gibt es zum Beispiel einmal das Mana Camp. Dann gibt es nochmal den Bull Demon King. Keine Ahnung, habe ich mich noch nicht so mit beschäftigt. Auf jeden Fall geben die euch alle Effekte. So. Okay, ich sollte hier weg. Da sehen wir übrigens jetzt einen schlechten Wukong-Spieler. In League of Legends kann ich den ja einigermaßen, aber hier wohl nicht so. Das äh, tut mir leid fürs Team, aber... Juckt nicht, Geld Stimmt ihr mir zu? Ja, oder... Achso, äh, es gibt übrigens auch nur zwei Tower pro Seite im Moment. Auf der Map. Aber es gibt eben auch noch zig andere Spielmodis. Das ist, denke ich mal, ganz interessant für euch. So. Geh doch weg. Zieh dich aus. Komm. Oh Mann, ey. Ne. So. Ah, und das braucht jetzt... Ah, alles klar. Anscheinend verbraucht das eine hier Leben. Muss ich mir nochmal ganz kurz angucken. Danke. Das war doch schön, bis ich gekillt wurde. Naja, passiert, ne? Das ist doch so scheiße von mir. Das sehe ich ein. Alles klar. Können die mich in Ruhe lassen. So, und jetzt könnten wir mal überlegen, wie wir das am besten einsetzen mit der Salto-Wolke. Also. Hopp. Mm -mm. yep. Alles klar, stell dir deine eigene Falle, Mann. GG. So. Weiter. Übrigens habe ich auch noch nicht verstanden, denn ähm, ich habe ja hier links unten in der Hut in der in der Leiste einmal mein Summoner-Icon, mein.. Avatar und drüber ist noch mal so ein kleines Zeichen, Es kann ja entflammen, wie wir vorhin gesehen haben. Aber was das jetzt genau bringt, das habe ich leider noch nicht rausgefunden. Das Problem ist halt echt, dass ich eigentlich hier gegen richtig schlechte Spieler kämpfe. Wenn ich mir so angucke, wie die ihre ganzen Dinger placen... Aber ich bin halt auch noch scheiße. Und das ist eventuell nicht ganz so positiv. Ups. Ja, und da sehen wir meine Dummheit. Ich laufe halt voll rein. Und, komm Kriegen wir Yes, das war doch gut Habe ich irgendwie gut eingesetzt Ja, da muss ich einfach mal Ein Selbstlob ausüben, ne Ich weiß zwar nicht, was ich gerade gemacht habe Aber irgendwas, irgendwas ist passiert Was ich auch ganz nice fände Wobei, okay ähm, In dem Spiel ist es ja so Wir kommen in die Base und können hier Wie wir sehen, Autokauf an- und ausschalten das ist für die Anfänger eigentlich ganz nice. Wenn es das in League of Legends noch gäbe, das wäre irgendwie ziemlich interessant, finde ich. Beziehungsweise auch nützlich unter Umständen. Aber ich muss mich auch momentan noch so ein bisschen daran gewöhnen. Wenn ich so ein Spell einsetze, dann sehe ich ja ungefähr, wo der hingeht. Dann denke ich, wenn ich den jetzt so einsetze, dann steht es fest, dass er hier hingeht. Aber wenn ich mich dann nochmal drehe, dann stimmt es gar nicht mehr. Sondern er geht einfach nur vor mich. Was mich eben noch ein bisschen manchmal verwehrt. Aber ja. Das sind so nebensächliche Dinge. So, mal gucken, was die jetzt machen. Ah, hi. Oh Gott, nein. Ah, okay. Ähm, ich hab versucht, meine Ult einzusetzen, okay? Ich hab's versucht. Aber es hat nicht ganz geklappt. Ja, an sich finde ich aber den ganzen Moba hier ziemlich interessant. Und falls äh, so das gewollt wird, und oder falls es allgemein so gut ankommt, würde ich das vielleicht in nächster Zeit öfters bringen, weil, ja, warum nicht? Ja, ähm, wo sind meine kleinen Süßen? So, und... Auf sie mit Gebrüll, bitte, danke. Und? Als ob das hier gerade nicht funzt. Danke. Ich hab doch gesagt, es muss... Nein! Wo bist denn du? Hi. So, jetzt sind wir da dran, ne gut. Ja, der Turm kann das gerne lassen. Okay, ich bin einmal mal weg. You rock. Alles klar. Ähm, was macht die da hinten? Als ob der da noch was holt. Was ist das denn für ein Tier? Okay, komm. Ist der da hinten? Hallo, Schatzi. Was auch immer ein Zeit De ist. Ich bin begeistert von mir. Ich bin super begeistert. Naja, wenn ich das aber öfters spielen würde, dann würde ich da bestimmt irgendwie so langsam reinkommen und würde mir das vielleicht sogar angucken, <lacht> was da noch so dran hängt. Und so weiter. Kann die mal weggehen. Denkt jetzt irgendwie... Nee. Du, ihr könnt einfach... Ihr könnt halt einfach mal wegbleiben, ja? Und weg hier. So, ich mag den so langsam. Das ist interessant. Ich mag ihn wirklich. Das ist super. Zerba! Ich find's gut, wie die einfach erscheinen. Aber ich meine, bei, bei League ist es ja noch unlogischer. Aber, naja, muss man ja nicht erwähnen, oder? Ah, okay, der hat einfach mal... Okay, alles klar. Das ist ja auf jeden Fall interessant. 15 Kills, ja gut, wir sind auf einem so niedrigen Level. Wenn der schon irgendwie mal das Spiel gespielt hat, dann... ...wird der wrecken wie noch was. Okay, das ist halt mega dumm gewesen an sich. Bleibst du hier? Was soll die Scheiße? Was war das? Ich habe gerade überhaupt... Okay. Ja, ich war anscheinend ein bisschen Brain AFK. Ähm, beschimpft mich nicht, okay? Brech das ab. Zurückziehen. Der scheint sich auszukennen mit den ganzen Befehlen. Es, also der muss irgendwie schon ein bisschen Erfahrung mit dem Spiel haben. Wahrscheinlich ist das jemand, der so eine Art erf hat. So, das Ge Benutzen des Gegenstands macht dich... Ja gut, dann hatte ich das ja richtig. Jo. Wahrscheinlich. F. Was nein. Okay. Ah, alles klar. Habt ihr das gesehen, diese tolle By pressing. okay? Ähm habt ihr diese tolle Animat äh Animation gesehen? Ja. Retreat! Und Retreat. ja, yes, hat doch alles super geil geklappt. Das war doch nice. Jetzt brauche ich nur noch Leben. Ich bin im Prinzip ganz gut für ein Engage. Ähm. Den leite ich ein, kill, ne, also nehme so viel wie möglich mit, mit Unterstützung und gehe dann raus, weil ich keine Leben mehr habe. Das wäre jetzt im Moment so das, was ich sagen würde. Ich bin aber auch schlicht in sowas ja. Das ist ähm, nicht meine Aufgabe. Aber wir haben gewonnen. Yay, ich war aber nicht da. <lacht> Egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, dann hat es euch gefallen. Das wäre schön könnt ihr das ja bemerkbar machen. Bemerkbar. Genau. <lacht> bemerkbar. Und ansonsten würde ich sagen, vielleicht bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Meine Freunde.